Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi. In dieser Folge möchte ich einen Blick auf das 3D-Druckunternehmen Nano Dimension werfen. Nano Dimension ist ein Hersteller von 3D-Druckern und Tinten zum Herstellen von elektronischen Schaltkreisen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und beschäftigt derzeit rund 92 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Israel, genauer gesagt in Ness Innerhalb des letzten Jahres bzw. seit Oktober 2020 konnten Aktionäre des Unternehmens Kursgewinne von über 130% einfahren. Der Aktienkurs stieg in diesem Zeitpunkt von 2,3 US-Dollar auf aktuell 5,3 US-Dollar. Auch durch den Kursanstieg schafft es das Unternehmen mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden US-Dollar. Die Erhöhung der Marktkapitalisierung ist sie aber ja, weniger auf den Kursanstieg selbst zurückzuführen, sondern vielmehr auf die simultan erfolgte Kapitalerhöhung. Insgesamt stieg die Anzahl der ausstehenden Aktien im vergangenen Jahr um mehr als 300%. Die mit der Erhöhung der Aktienanzahl einhergehende Verbesserung der Aktien ist vermutlich einer der Gründe, warum die Aktienperformance innerhalb der letzten Monate weniger vorteilhaft verlaufen ist und die Aktie von 14 US-Dollar im Februar 2021 absank auf den derzeitigen Kurswert von 5,3 US-Dollar. Betrachtet man die historische Chartentwicklung, so muss man ebenfalls konstatieren, dass die Aktie bei ihrem IPO im Jahr 2015 noch mit 91 US-Dollar bewertet wurde und alle Aktionäre, die seit dem Börsengang in der Aktie investiert sind, nicht nur eine massive Verwässerung, sondern auch einen massiven Kursverlust erleiden mussten. Stellt sich also die Frage, wird die Aktie irgendwann wieder zu ihrem IPO's Kurs zurückfinden? Womöglich sogar noch höher steigen oder wird die Aktie die nächsten Jahre weiter im einstelligen Kurswertbereich konsolidieren oder womöglich zum Penny-Stock werden? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir zunächst einmal auf das Geschäftsmodell, dem Herstellen von 3 d druckern und Tinten für das Drucken von elektronischen Schaltkreisen. Der von Nano Dimension bereitgestellte 3D-Drucker heißt Dragonfly und erlaubt das Drucken von elektronischen Schaltkreisen wie zum Beispiel Sensoren oder Leiterplatten. Der 3D-Drucker bietet den Anwendungsvorteil, dass er insbesondere für das Prototyping hervorragend geeignet ist und mit nur wenigen Eingriffen die Herstellung von funktionsfähigen äh, elektronischen Schaltkreisen innerhalb weniger Stunden ermöglicht. Auch für die Massenproduktion ist der Drucker im geeigneten Anwendungskontext ja, nutzbar. Mögliche Zielgruppen ist die Medizintechnik, die Automobilbranche, die Flug- und Raumfahrtbranche sowie viele weitere ingenieurstechnische Industrien. Bevor ich ein paar Anwendungsbeispiele und Kundenzielgruppen angebe, sollten wir zunächst noch darauf schauen, wie viel ein solcher Drucker dem Unternehmen denn an Geld in die Kasse spült. Und hier sind laut Unternehmensangaben oder werden laut Unternehmensangaben pro Drucker 400.000 US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Und dazu kommen zusätzlich 40.000 US-Dollar Umsatz jährlich infolge von Wartungsservices. Und hier einmal zu Demonstrations. Zwecken ein paar konkrete Anwendungskontexte des Dragonflies. Das Technologieunternehmen L3 Harris hat 3D gedruckte HF Schaltungen mit dem Dragonfly Elektronik 3D Drucker von Nano Dimension hergestellt. Nano Dimension selbst hat einen IoT Transceiver entwickelt, der in weniger als einem Tag mit einem 3D Drucker hergestellt, anschließend montiert und erfolgreich getestet werden konnte. Die übliche Dauer für diese Prozessschritte liegen bei rund 14 Tagen der IoT-Transceiver eignet sich zum Beispiel für den Einsatz in Smart Home-Geräten. Forschende und Studierende an der FH Bielefeld nutzen ebenfalls bereits den Dragonfly äh, 3D-Drucker von Nano Dimension für Forschungsprojekte. Neben dem haptischen Produkt des 3D-Druckers selbst liefert Nano Dimension auch hochwertige Software zur digitalen Gestaltung und Planung der jeweiligen Druckfarben mit. Und diese Software hat Nano Dimension auf den Namen Switch getauft. Aufgrund dessen, dass für die Funktionsweise eines 3D-Druckers komplexe Software nötig ist, macht Nano Dimension meiner Meinung nach nicht nur ja, einen Hardware-Bereitsteller aus, sondern ist auch vor allen Dingen als Softwareunternehmen zu sehen. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass Nano Dimension massiv in die digitale Kompetenz investiert, insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens. Durch die Übernahme des israelischen KI-Spezialisten Deepcube für 70 Millionen US-Dollar arbeitet Nano Dimension derzeit daran, Softwarelösungen für die verteilte Fertigung zu entwickeln und insbesondere im Hinblick auf Industrie 4.0, bei dem komplexe Wertschöpfungs-, Produktions- und Lieferketten automatisiert und optimiert werden, wird das Thema der datengetriebenen Optimierung immer wichtiger sowohl durch neue Fertigungsarten wie eben die additive Fertigung, als auch durch eine bessere Prognosefähigkeit und bessere Entscheidungen ja, werden ML-Techniken wichtiger denn je? Man hat immer mehr Daten, immer mehr, was man analysieren kann und ja, nutzbar in Wert umwandeln kann. Die ganze Fertigungsbranche wird sich infolgedessen in Zukunft noch mal massiv verändern und Nano Dimension positioniert sich derzeit als womöglicher Hauptprofiteur ja, der, wenn man es so überspitzt formulieren will, kommenden industriellen Revolution. Positioniert ist Nano Dimension übrigens auch im Bereich von Bioprinting. Das Unternehmen gründete bereits 2017 ein eigenes Startup, welches die Entwicklung von gedruckten Gewebe aus Stammzellen vorantreiben soll. Und ähm, ich habe auf diesem Kanal bereits auch schon mal eine Aktienanalyse zu Selling gemacht, einem ebenfalls 3D-Druckunternehmen, welches sich auf Bioprinting spezialisiert hat. Also schaut dort gerne auch vorbei im Anschluss an dieses Video. Kommen wir nun zu der Aktionärstruktur von Nano Dimension und starten mit einem kleinen Exkurs. Sicherlich hast du als Zuschauer schon mal den Namen Katie Wood und den Namen ARK Invest gehört. Katie Wood ist die Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft ARK Invest. ARK Invest hat verschiedene Fonds bzw. ETFs aufgelegt, welche vor allen Dingen durch den Fokus auf disruptive Technologien gekennzeichnet sind und sich weltweit, kann man doch so sagen, bei Anlegern sehr großer Beliebtheit erfreuen. Katie Wood hat unter anderem große Anteile an Tesla mit ARK Invest gekauft und in den vergangenen Jahren eine extrem gute Performance mit ihren Investmententscheidungen hingelegt, weshalb sie als eine der derzeit besten Investoren bzw. Fondsmanagerin der Welt gehandelt wird oder gilt. Und genau jene Katie Wood, welche ein extrem gutes Gespür für disruptive Geschäftsmodelle und Technologien hat, ist mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest der größte Aktionär bei Nano Dimension mit über 16 Millionen Aktien im Wert von derzeit über 90 Millionen US-Dollar. Wer derzeit bei Nano Dimension einsteigt, könnte sich sogar deutlich unter dem Einstiegspreis von ARK Invest beim 3D-Druckunternehmen beteiligen. Dass sich eine so populäre Investmentgesellschaft wie ARK Invest bei Nano Dimension beteiligt ist auch deshalb so interessant, weil Nano die Menschen zum Großteil von Kleinaktionären gehalten wird. Knapp 80% der Aktien befinden sich im Streubesitz. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten. Hier lässt sich konstatieren, dass die Gewinn- und Verlusthistorie des Unternehmens stark korreliert ist, logischerweise mit den Absatzzahlen der Drucker welche leider bis dato noch sehr gering ist. Seit 2017 wurden noch nicht einmal 100 Drucker verkauft, sodass der Umsatz des Unternehmens zumindest in Relation zu einer Marktkapitalisierung von 1,5 4 Milliarden, ja wirklich Peanuts ist. Zum Ende des zweiten Quartals 2021 betrug der Jahresumsatz gerade einmal 4 Millionen US-Dollar. Dem stehen operative Ausgaben in Höhe von knapp 60 Millionen US-Dollar. entgegen. der Jahresverlust betrug zum zweiten Quartal ca. 61 Millionen US-Dollar. Das durchschnittliche Ergebniswachstum des Unternehmens in den letzten fünf Jahren beträgt aufgrund des bescheidenen Absatzes und den starken Expansionsbemühungen und dahingehend den steigenden operativen Kosten minus 35 Prozent. Wie bereits zu Beginn dieser Aktienanalyse geäußert, hat Nano die Menschen in der Vergangenheit Kapitalerhöhungen im exzessiven Ausmaß vorgenommen. Dies äußert sich einerseits in der massiven Erhöhung der Anzahl der Aktien und der damit einhergehenden Verwässerung der Aktien. Auf der anderen Seite hat es aber ja, zu einer äußerst positiven Bilanz und einer Menge finanzieller Schlagkraft für die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens geführt. Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Vermögenswerte des Unternehmens übertreffen die Schulden des Unternehmens um ein Vielfaches und bei einem Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar und Cash-Reserven von deutlich über 1,3 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen so gut wie schuldenfrei und hat großzügig gerechnet eine Debt-to-Equity-Ratio von 0% fasst man die Fundamentaldaten von Nano Dimension in einem Satz zusammen, so lässt sich sagen, dass Nano Dimension Stand jetzt ein Unternehmen ist, welches sich nach wie vor in der Entwicklungsphase vor dem großen Durchbruch befindet und infolge dieses Entwicklungsprozesses sukzessive die durch die Kapitalerhöhung eingenommenen 1,4 Milliarden bei einem kaum nennenswerten Umsatz nur so verbrennt. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach die beste Option, jetzt noch nicht in die Aktie einzusteigen, auch wenn man zum derzeitigen Zeitpunkt einen deutlich günstigeren Einstiegspunkt als Katie Wood treffen würde. Meiner Meinung nach weist die Aktie ein enormes Potenzial, aber auch ein hohes Risiko auf. Aus diesem Grund werde ich die Aktie weiter im Blick behalten und bei folgenden potenziellen Ereignissen oder Entwicklungen einen Einstieg wagen, auch wenn ich dann den Anfang der Rallye verpassen könnte, sofern diese denn überhaupt eintritt. Zu diesen Eintrittsszenarien gehört meiner Meinung nach weitere strategisch wertvolle Unternehmensübernahmen. Mit der Übernahme eines KI-Unternehmens hat Nano Dimension bereits eine gute Übernahme getätigt. Der CEO von Nano Dimension hat allerdings auch gesagt, dass er strategisch sehr interessante Firmen nur zu einem fairen annehmbaren Preis akquirieren möchte, finde ich persönlich sehr gut. Das zweite wichtige Einstiegsszenario wäre ein sprunghafter Anstieg der Sichtweise potenzieller Kunden auf die operative Nutzung von 3D-Druckern bei der Herstellung von elektronischen Schaltkreisen. Und dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Nutzung des 3D-Drucks zur Herstellung elektronischer Schaltkreise günstiger und effektiver ist als die ja, herkömmliche Herstellungsweise. Und die Veränderung des Verhältnisses der bisherigen Herstellung elektronischer Schaltkreise versus der Herstellung via äh additiver fertigungsweise könnte sich zum Beispiel im Jahr 2023 ändern, wenn eine neue Version des Dragonfly auf den Markt kommen soll. Verstärkend könnte auch wirken, dass die Nachfrage nach komplexen mehrschichtigen Leiterplatten in Zukunft weiter steigt. Das dritte Einstiegsszenario ist ein geopolitisches Umfeld, in dem Unternehmen dazu engagiert werden weniger Geschäftsprozesse, in diesem Fall insbesondere Fertigungsprozesse, in niedriglohnländer mit ausreichender Infrastruktur, wie zum Beispiel China, auszulagern und stattdessen wieder mal in der Heimat im Heimatland zu produzieren. Dies würde dazu führen, dass der Bedarf an 3D-Druckern steigt, da in westlichen Industrienationen wie zum Beispiel in Deutschland die hohen Lohnkosten zu einer schnelleren Amortisierung eines 3D-Druckers führen würden. Das vierte Einstiegsszenario besteht darin, dass ein großes Unternehmen mit guter Reputation bezüglich der Produktion mit Nano die eine Partnerschaft eingeht. Stellen wir uns einfach mal beispielsweise vor, Tesla würde Kunde von Nano die werden. Tesla ist dafür bekannt, eine extrem effiziente und günstige Produktionsweise bei den Autos zu haben. Würde Tesla also jetzt 3D-Drucker von Nano Dimension verwenden, sollte dies eine bedeutsame Signalwirkung an andere produzierende Unternehmen und könnte der Startschuss für eine starke Expansion an einen schlagartigen Umsatzanstieg von Nano Dimension sein. Das letzte Einstiegsszenario hängt wieder von der Politik ab. Sollte es höhere CO2-Steuern bzw. infolge eines Zertifikatehandels zu höheren CO2-Preisen kommen, so könnte sich auch hier 3D-Druck mehr rentieren und schneller amortisieren. Damit zu begründen, dass 3D-Drucker deutlich weniger Materialverschwendung aufweisen, oftmals energiesparender sind und vor allen Dingen durch den hohen Automatisierungsgrad kaum Personal benötigen und somit die Produktion geringer Personalkosten aufweisen würde. Dies wiederum würde dazu führen, dass die Auslagerung in Niedriglohnländer weniger attraktiv werden würde, da die Personalkosten keinen entscheidenden Faktor mehr darstellen würden. Die Transportkosten und die CO2-Belastung des Transport aus Niedriglohnländern hingegen schon. Ja, sollte zu einem der Einstiegsszenarios kommen, was in Zukunft durchaus wahrscheinlich ist. So sehe ich ein Investment in das Unternehmen als eine renditereiche Entscheidung an. Nach wie vor ist mir das Risiko persönlich aber noch zu hoch. Ich werde die Aktie weiter im Blick behalten und gegebenenfalls, wenn ich einen guten Einstiegszeitpunkt ausmachen kann, dann auch hier ein Video dazu hochladen. In dem Sinne abonniert gerne den Kanal, macht's gut, bleibt gesund und ciao.